Wir wollen die Situation der Opfer und der Hinterbliebenen von Gewalttaten in unserem Land verbessern. Am 19. Dezember jährt sich der Tag des abscheulichen Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Wir wollen erinnern an die zwölf Toten, an die über 60 Verletzten dieses Anschlages und wir wollen dieser Opfer auch gedenken. Zudem wollen wir im Kern des Antrages die Situation der Opfer insgesamt verbessern. Wir wollen im Rahmen der sozialen Leistungen, und der Entschädigungszahlungen Verbesserungen einführen. Der Antrag empfiehlt außerdem, zentrale Anlaufstellen auf Bundes- und auf Landesebene einzurichten. Sozusagen Hilfe aus einer Hand. Und dabei hoffen wir natürlich, dass diese Anlaufstellen nie wirklich gebraucht werden.